Hey Leute, heute gibt es mal ein anderes Video. Ihr werdet schon sehen. Viel Spaß. So, wir haben 0.40 Uhr. Ich mache jetzt nochmal ein Lost Rooms Video, weil ich das schon seit September 2022 machen wollte und ich für morgen noch kein Video habe. Also los geht's, Lost Rooms Uncut oder zumindest größtenteils Uncut. So, das muss jetzt schnell fertig werden, also legen wir einfach mal los. This video you ja klar, cool. If you UNBU has promoted you from inmate to rank 5 mobile task force agents. On oh nee. Ich hasse Beförderung, ohne dass ich frage. Becoming a mobile task force Agents means you'll be drafted into the project, lost rooms. Warum? Zum Sterben? Your job is to eliminate and neutralize the different creatures that's habit within the different zones. Doing so will enable us to get a better understanding of the zones and the creatures. Und wie wär's mit Nein? A zone, jump into the breakpoints. They are the connection between each zone. Breakpoints will bring you back home to zone Zero. We've installed two panic rooms in each zone where you can hide. We will supply weapons and food for you throughout the days. You have nothing to worry about. We will keep you safe. Das ist nicht das mich schützt. Werde ich nicht brauchen, wird alles bestimmt super easy. Also ja, ich bin jetzt Taskforce, Gruppe 5 oder irgendwas. Und dann klären wir jetzt einfach mal die Lost Rooms. Join the Room, ja, nächster. Los geht's. Create Rooms. Hier auf Create, ja klar. Ich sehe auch super aus mit den Beinen vor meinem Oberkörper. Gehen wir auf Mal auf Create. Vier Sterne heißt, es ist schwer, das ist alles mit vier Sternen. Zone 1, also ist das schwierig? Ah oh ne, das ist leicht. Ja, spielen wir auf leicht. Oh, ich habe jetzt gar keinen Bock vor mich grusel. Es ist 0.43 <lacht> Uhr. Wuhu, yeah, ich habe voll Lust. Ich muss das Video gleich auch noch schneiden, damit das rechtzeitig morgen früh online kommt. Bringen <lacht> wir es hinter uns. Nice. However, this anomaly has incredible regeneration abilities and Aha. will heal most damage once it becomes daytime. Okay. Craft weapons like guns, mines, bear traps to damage the creature and possibly kill it. You can also craft objects to help you locate the monster like a trap. Warum? Warum muss ich solche Aufgaben? In case the monster sees you, quickly run. Drinking coffee gives an energy boost and closing the doors on the monster makes him slower. Okay. There are two safe rooms located in the map, where you can stay hidden. The doors in the safe room can't be closed forever. The generator will go off and they will open. in and death. warum gibt es sowas in dem Spiel? Ich habe jetzt schon Once keine Lust mehr. location. Agent Has ceased communication. Please report back if you find him. Okay, ich suche nach Agent... <lacht> was will Preston jetzt von mir? Preston, lass mich in Ruhe. Äh, Leute, ich habe gedacht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so... Also ich wusste... Ich, ich, ich kann... Äh, es ist so lange her, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, was hier los ist. Oh nein, ja. Schnell. Ja, Itembox, oh, das ist blurry. Ja, alles gut. Stoff. Mach das Tutorial weg. Ich will kein Tutorial. Ja. Yeah. Nächster. F für die Taschenlampe. Ja, ich will es einfach selbst rausfinden. Warum gibt es solche Sachen, die will ich gar nicht haben müssen? Oh Gott. Digga, was ist das für ein Raum? Das ist nicht euer Ernst. Was ist das jetzt für ein... Okay, hier ist der Roblox Felix Raum. Let's play. Alles schön. Ich habe keine Lust mehr, Leute. Ich dachte, ich kann das jetzt super schnell durch. Oh Gott. Wand. Ja, keine Ahnung, ich nehme eine Wand und einen Scheinwerfer brauche ich auch. Dann mache ich hier eine Wand hin. Kann ich das machen? Ich habe eine Wand gebaut und jetzt noch einen Scheinwerfer. Yeah, Scheinwerfer. Oh, ich kann hier Sachen bauen, ich will aber nicht Sachen bauen. Stacheldraht, das brauche ich. Ich baue jetzt hier alles, ich baue einfach. <lacht> Stacheldraht, hier noch Stacheldraht, da noch St So Stacheldraht, alles gut. Warum ist das Licht ausgegangen? Nein! Alarm, Alarm, Alarm, Alarm! Ja, was muss ich machen? Bitte töte mich einfach, damit ich es hinter mir habe. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Alles ist dunkel. Ich sehe nichts. Hilfe. Hilfe. Hilfe. Hilfe. Hilfe. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich sehe gar nichts. Was soll dieses Geräusch? Bitte mach es aus. Ich kann nicht mehr. Es ist einfach zu spät. Ich habe keine Waffen. Wie soll ich mich verteidigen? Hör auf zu klopfen. Leute, ich dachte mir, yo, ich mach das jetzt spontan. Das wird bestimmt easy. Aber ich wusste nicht, dass es sowas wird. Ich, ich wusste nicht, dass es sowas wird. Ich hab's mir aufgeschrieben, weil ich wusste, dass es sowas wird. Aber es ist so lange her, dass ich es mir aufgeschrieben habe, Dass ich mich ja nichts mehr erinnern kann, kann ich mich einfach hier hinsetzen und schilden. Wahrscheinlich nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Hebel? Was für ein Hebel? Ich dachte, das ist eine Tür. Wo bin ich? Ich kann mich nicht bewegen. Was macht das? Ich... Bin ich will hier nicht sein. <lacht> Leute, ich habe gerade Panik. Ich werde davon Albträume bekommen. Glas. Was will ich mit dem blöden Glas? Was ist in meinem Inventar? Pulver. Glas. Zeug. Geschütz. Uzi. Habe ich alles nicht. Revolver. Bärenfalle. Ich höre. Ich höre Steps. Ich höre Steps. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Warum ist diese Tür offen? War ich hier schon? Komme ich hierher? Wo bin ich? Noch ein Glas. Wenn du irgendwo hier bist, töte mich einfach. Ich kann das nicht mehr. Ich habe nicht den Nerven dafür. Ja, Leute, ich bin ich bin ehrlich zu euch. Ich, ich, ich panik die ganze Zeit. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich mir hierbei gedacht habe. Es ist ein super cooles Spiel und so. Aber nicht um diese Zeit. Es ist mitten in der Nacht. Ich bin so müde. Ich will schlafen. Ich will noch ein Video fertig machen. Warum habe ich nicht... Ich habe so eine lange Liste mit, mit Spielen, die ich spielen kann. Ich habe eine Taschenlampe, bestimmt. LOL. Aber ich habe so eine lange Liste mit Spielen, die ich spielen kann für Videos. Und ich habe mich hierfür entschieden. Warum? Warum entscheide ich mich hierfür? Warum ist eigentlich alles blurry? Wo ist der Safe Room, von dem alle sprechen? Warum ist das Licht auf einmal ausgegangen? Warum ist alles ruhig? Ich, ich, ich mache das nicht mehr mit, diesen psychischen Terror. Ich mache keine Fortschritte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich brauche doch nur eine Aufnahme. Es piept schon wieder. Irgendwas piept. Wasser, Wasser ist gut. Gib mir Wasser. Oh. Ich höre Steps. Ich höre Steps. Ich höre Piepsen. Was ist das alles? Was soll mir das. Ich gehe da jetzt hin. Ich gehe jetzt einfach zum Piepsen. Wisst ihr, mir kann nichts passieren. Das ist nur ein Spiel. Guck mal, hier ist ein Hebel. Ich mach den jetzt um. Und jetzt haben wir da noch einen Hebel. Und hier ein Hebel. Alles gut, oder? Wer, wer, wer rumpelt da? Energieausfall. Komm her, komm ran. Ich werde dich so fertig machen. Wo bist du? Wo bist du? Ich habe das Gepolter von hier gehört. Wo bist du? Komm. Komm, jetzt spiel Verstecken. Komm jetzt zu mir. Ja, komm...